Wie kann man in PSPP fehlende Werte definieren? Es gibt dafür zwei Möglichkeiten und die möchte ich in diesem Video kurz zeigen. Dafür öffne ich zunächst mal einen der Datensätze, die PSPP zur Verfügung stellt. Dafür geht man hier auf Datei, Öffnen und kann dann hier direkt unter Examples auswählen, welchen der zur Verfügung gestellten Datensätze man nutzen möchte. Ich habe jetzt hier den Datensatz Physiology.sav ausgewählt. Innerhalb dieses Datensatzes gibt es diese vier Variablen und wir wollen uns jetzt mal die Variable zum Gewicht anschauen gehe ich auf Analysieren, Deskriptive Statistiken und dann Häufigkeiten, um einfach mal eine Häufigkeitstabelle anzufordern, wo ich alle Ausprägungen der Variable sehen kann. Dafür wähle ich jetzt hier im Menü diese Gewichtsvariable hier rein und kann dann hier unten auswählen, welche Statistiken mit angezeigt werden sollen und auch, ob fehlende Werte mit eingeschlossen werden sollen oder nicht. Fehlende Werte haben wir noch nicht definiert, deswegen ist das hier noch nicht relevant. Ich klicke mal direkt auf Einfügen, um die Tabelle direkt zu sehen und dann sehen wir jetzt hier zunächst mal Angabe, wie viele gültige Werte es gibt, 40, wie viele fehlende Werte, keinen. Und dann sehen wir hier den Mittelwert, Standardabweichung, Minimum und Maximum. Und hier beim Minimum sieht man schon minus 55,6. Da scheint es einen Wert zu geben, der keinen Sinn ergibt. Jemand wiegt minus 55,6 Kilo. Und auch wenn man sich nochmal die Häufigkeitstabelle ansieht, sieht man, dass die Werte alle in einem plausiblen Bereich liegen. Nur halt diese minus 55,6. Diesen Wert wollen wir jetzt mal als fehlenden Wert definieren. Und dafür gehen wir folgendermaßen vor. Man kann dafür hier in der Variablenansicht auf die Spalte mit den fehlenden Werten klicken. Und statt keine fehlenden Werte kann man dann hier bei den einzelnen fehlenden Werten minus 55,6 eingeben. So, und wenn ich jetzt wieder die Häufigkeitstabelle nochmal anfordere, also über Analysieren, Deskriptive Statistiken, Häufigkeiten, wieder dieselbe Häufigkeitstabelle hier anfordere, die gerade eben, wieder auf OK gehe, dann sieht man, dass sich das Ganze jetzt hier ein bisschen verändert hat. Zum einen ist natürlich der Mittelwert jetzt ein anderer geworden, weil er eben verzerrt war durch diesen negativen Wert. Dann sieht man hier, dass es jetzt 39 gültige Werte und einen fehlenden Wert gibt und das Minimum liegt jetzt hier bei 54,5. Das heißt, durch diese Definition des fehlenden Wertes wird dieser fehlerhafte Wert nicht mehr in der Analyse berücksichtigt, sondern aus der Analyse ausgeschlossen und somit ist das Ergebnis dann nicht mehr verzerrt. Gut, abschließend dann noch, wie kann ich das Ganze in der Syntax machen, wenn ich das also für andere gut nachvollziehbar machen möchte. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt hier was im Datensatz ändere, ist das zunächst mal nicht erkennbar für andere, dass ich diese Änderung vorgenommen habe und ich müsste auch diesen Datensatz dann in der neuen Form ändern. Deswegen ist es sinnvoller, mit der Syntax zu arbeiten. Und das funktioniert folgendermaßen. Dafür gehe ich hier auf Datei, Neu Syntax, öffne eine leere Syntaxdatei. Dann kann ich dort einen Kommentar hinschreiben, zum Beispiel Definition fehlender Werte. Dafür nutze ich den Missing Values Befehl, Missing Values, dann kommt der Variablen Name, in diesem Fall Weight, und dann kann ich in Klammern hinschreiben, welche Werte hier als fehlende Werte definiert werden sollen. Das ist diese minus 55,6 und ganz wichtig ist hier in der Syntax, ist das Dezimaltrennzeichen der Punkt, das heißt dort, wo ich gerade eben in der Variablenansicht 55,6 hingeschrieben hatte, muss ich jetzt 55 minus 55,6 schreiben, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Klammer zu Punkt, damit ist der Befehl abgeschlossen. Dann kann ich wieder die Häufigkeitstabelle anfordern. Wenn ich den Befehl dafür selber schreiben möchte, schreibe ich Frequencies, Weight, Punkt. So, dann kann ich die Befehle zusammen ausführen, indem ich sie markiere und dann hier auf Ausführen, Auswahl klicke. Und dann bekomme ich in der Ergebnistabelle wieder das Ergebnis von eben, dass ich dort also einen fehlenden Wert in der Häufigkeitstabelle habe. Soweit zur Definition von fehlenden Werten. Man könnte diese minus 55,6 auch so interpretieren, dass dieses Minus aus Versehen eingegeben wurde und man daher eine Umkodierung durchführen möchte von minus 55,6 auf 55,6. Dafür müsste man dann eine Umkodierung machen über Transformieren und dann hier umkodieren in dieselbe oder in andere Variable. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie sich gerne mein Video zum Umkodieren an. Die Playlist mit allen meinen PSPP-Tutorials, die auch dieses Video enthält, verlinke ich unten in der Infobox. Viel Erfolg bei der Anwendung!